Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier auf dieser wunderbaren Windgarten-Galaxie umgeschaut und der Komet ist natürlich leider weg. Nur weil ich eine Mission gemacht habe, wollte ich mich verarschen. Na ah, toll. Gut, machen wir weiter in der Eisvulkan-Galaxie. Vielleicht erscheint dann ja danach nochmal der Risikokomet, wer weiß. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also mal schauen. So, und Lava Weg im Land des Eises. Ja, beim letzten Mal, als wir hier den ersten Stern der Geist haben, war tatsächlich noch äh, keine keine Lava und auch kein Feuer und so ähm, da. Aber diesmal anscheinend doch in der zweiten Mission. Und wir müssen fünf äh, Splitter sammeln wieder, um einen ja, Sternring zu aktivieren. Ja gut, weiß nicht so schwer. So, ziehen wir uns rüber und dann schauen wir uns mal um. Oh. Alter, das sieht mega geil aus. Alter, die Musik. Geil. Ich bin mal leise wegen der Musik, weil ich will die euch ein bisschen hören lassen. einfach mega nice mega coole musik auf jeden fall und ähm, weg damit es ist einfach mega cool man fliegt so in diesen diesen äh, ja planeten rein mit seinen zwei hälften man fliegt da so durch zwischen den beiden lavadecken äh, also zwischen dem lavaboden hier unten und der lavadecke von der anderen Seite des Planetens und es ist einfach mega episch gestaltet. Das ist schon cool gemacht. So. Ähm. Wow. Oh ich höre hör sogar einen Stern schon. Wo ist denn hier der Stern? Oh. ja, uh, goodbye, meine wunderbaren uh, Sternteile. Ne, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Stern. Also ich höre da was. Oh, da kriegen wir eine Feuerblume. Oh, ja, äh, nicht so toll. Nehmen wir die einfach mal. Und was man damit machen kann, ist, das erkläre ich euch nicht. Es ist, es ist Feuer. Hallo. Es ist eine Feuerblume. Das, das muss ich erklären. Das kennt man. Ist ein mega cooles Item. Aber ich mag die Eisblume mehr. Ist einfach cooler. Einmal weil man damit schön über das Eis laufen kann. Fuck. So. So und der Weg hier ist frei. Ob ich jetzt irgendwie die Feuerblume brauche, keine Ahnung. Uh, was war es uns jetzt hier? Oh ja, hier müssen wir aufpassen, dass wir einfach nicht in die Lava fallen. Weil Damage macht das ordentlich. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass da vielleicht eine Münze ist. Hm. Wie war das mit äh, nicht in die Lava? Naja, nicht ganz. Au. Na ah, komm, geh weg. Und diese Seite noch anzünden. Ja, Fackelrätsel auf in Super Mario Galaxy natürlich. Wer kennt's nicht? Wer nicht erwartet? Ich meine, hallo, es ist, es ist ein Nintendo Game. Es ist zwar kein Zelda, aber trotzdem. Uh, hier, hier sind wir auf der anderen Seite Der, des Lava-Planeten im Inneren. Weil die Schwerkraft sich jetzt umgedreht hat in die andere Richtung. So. So. Au. Das ist ein bisschen heiß. Lass das mal lieber. Ach nö. Komm schon. Okay, letzter Versuch ist ein bisschen cash danke ja und wir müssen hier bei der mission das machen was wir sowieso die ganze zeit gemacht haben einfach nur anzünden anzünden und anzünden das war knapp wäre ich beinahe runtergefallen verdammt ähm, warte ich gehe noch mal ganz kurz zurück Natürlich fällt er genau so hin, dass man nichts damit machen kann. Wurde.. Yeah. Was ist da gerade passiert? So. Okay, beide habe ich aktiviert. Jetzt muss ich muss schon an den Stern rankommen. Okay, da. Da fährt eine Plattform raus. Das ist Okay, das ist dann nicht so schwer. Wow! Das war Whisky, aber egal, ich hatte ja eh genug Leben. Na ja, nicht allzu schlimm. Ja, einen Stern haben wir schon mal. Und ich glaube, gleich kommt sogar noch ein coolerer Stern. Ein äh, noch coolerer Stern. Ich, ich liebe die Galaxie, ja, wie gesagt. Ich finde die sehr, sehr cool gemacht. Und... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig im Kopf habe, ob die hier in dem Spiel war. Schattenkomet, okay. Ja, ich meine, wir können ja sowieso nichts anderes machen, außer wir schauen uns eine der anderen Galaxien an, die wir schon betreten könnten, theoretisch. Ja, wie gesagt, die Kometen möchte ich eigentlich immer gerne machen, außer halt wirklich, die sind irgendwie blöd für den Part, weil ich nicht weiß, ob ich die schaffe im Part. Überhol den Schatten, eiskalt. Okay. Ah, genau die Mission hatte ich im Kopf. Ich war mir aber nicht sicher, ob das ein Komet war oder ob das eine normale Mission war. Ja, äh, wir müssen hier zum Stern kommen und wir kennen ja schon unseren wunderbaren ähm, Schatten Mario. Wir müssen halt da kommen. Ja, äh, ein Rennen haben wir. Ah ne, ah, nee, das ist diesmal... Ähm, Das war ja sonst immer. Das war ja sonst immer, äh, wie heißt es, ähm, dass in anderen Schattenmissionen ähm, immer der Schatten Mario einem hinterherläuft, genauso wie man selber läuft. Aber ähm, hier ist es so, dass man einfach nahtrennen hat. Von daher ein bisschen anders, aber jetzt auch nicht so ultra schwer. Ich glaube, man kann darüber, ja. Da muss man aber echt gut aufpassen. Und ich glaube auch ohne Drehattacker kommt man da nicht ganz rüber. Aber das war ein sehr, sehr schneller und auch ja, wohl auch recht einfacher Stern. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, 51 Sterne. Und irgendwann sollte glaube ich auch mal ein neuer Luma kommen. Ich meine, wir haben lange kein, keinen neuen mehr gesehen. Wir haben mal wieder Zeit. Uh, ja. Und dann können wir uns noch den dritten Stern hier in der wunderbaren Eisvulkangalaxie holen. Ich glaube, das müsste jetzt vielleicht sogar dieselbe Mission nochmal sein, oder? Zwischen eiskalt und blutheiß. Ja, ich glaube, wir haben jetzt die... Ist, ja. Interessant, dass man den Schattenkomet früher bekommt. Oder bekommen kann. Ich war eigentlich der Meinung, dass diese Mission nämlich jetzt dran käme, aber dann kam halt der Schattenkomet. Und ich meine, schau euch mein, das, man, das ist doch einfach nur mega nice. Und ein eisringförmiger Planet, das müsste der aus dem äh, aus dem Anfang sein, in, äh, wo wir die ersten beiden Missionen begonnen haben. Der hat jetzt ein bisschen, ähm, ja, Feuer. Ein bisschen sehr viel Feuer, sehr viele heiße Sonnen und so und Sterne. Und dadurch haben hat sich auch ein bisschen Gestein gebildet. Und ja... Ist auch eine sehr interessante Mischung und diese Mischung, die passt dann auch gleich zu der Mission, die wir haben. Oh, aber da kommt noch einiges davor anscheinend. Ja, und hier müssen wir anscheinend ähm, anzünden. Oh, ein an Sechs-Leben-Pilz. Ja, gut, den nehme ich mit. Warum? Warum nicht? Also, nein sagen tue ich natürlich nicht dazu. Ähm, aber ich verliere ihn gleich, wenn ich so viel Damage kriege. Ähm. Wo ist denn. Muss ich da hin? bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee. Was? Ich, gl ich glaube, ich muss dahin. Okay, und damit ist meine wunderschöne Fähigkeit weg. Als ob man so schnell Damage kriegt: in dem Eiswasser. Okay, da muss man wohl doch hier lang. Ne, warte, hier kommt man nicht lang. Kann man da? Ja, okay, da kann ich das Tor öffnen. Okay. Ähm, und rüber. Da finde ich wahrscheinlich hier einen Weg, um an eine Feuerblume zu kommen. Oh ja, da ist sie schon. Oh, bitte nicht in die Lava fallen das kann ich jetzt nicht gebrauchen das ist nämlich tatsächlich nicht ganz so angenehm sollte man sich erzählen habe ich gehört weil die Lava halt auch ein bisschen heiß ist aber ja ja ja heiße Lava ist vielleicht ich weiß nicht ob man das kennt ich meine, Mario schreit ja, schreit ja nur und brennt nach dem das hat sich total gelohnt äh, nachdem er äh, die Lava berührt. Als ob das nur Sternteile gibt, okay. Äh, fuck, fuck, fuck. Das war knapp. Okay, das hat einfach mal absolut gar nichts gebracht. Und hier müssen wir wieder hier so eine Schraube rausdrehen. Und damit öffnen wir den Zugang zur, ähm... Wow, das war knapp. Zur Feuerblume. So, damit sollte ich jetzt eigentlich hinten die ähm, ja sind das eigentlich? Ich fällt gerade das Wort nicht ein. Auf jeden Fall hier einfach äh, anzünden, fackeln oder so. Und dann kommen wir auch direkt schon zu der Galaxie, die wir gerade schon mehr oder weniger im Schattenkomet gemacht haben. Ja, und die ist nämlich eigentlich abwechselnd aus Feuer- und eis und eben war sie nur aus Eis, weil... Keine Ahnung, wegen dem Schatten ist vielleicht die ganze Sonne noch weg und dann... Keine Ahnung, dann ist die ganze Lava abgekühlt und sogar zu Eis erstarrt. Ich weiß es nicht. Und die Plattformen bewegen sich sogar. Und die Plattformen sind sogar ein bisschen anders angeordnet anscheinend. Ist nur in etwa gleich. Naja, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, darüber würde ich jetzt nicht springen wollen. Ich habe es eben getan, aber nochmal wollte ich es jetzt nicht tun. Weil der Weg auch ein bisschen weiter ist zu dem Stern, als ähm, gerade eben nur beim Schattenkometen. So, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt direkt den Maulwurf, äh, Risikokometen kriegen für die Windgarten-Galaxie. Das wäre natürlich ideal, weil ich denke, die Zeit würde noch ausreichen dafür. Aber andererseits würden wir halt nur andere Galaxie sehen jetzt. Und er ist da, der Komet, okay. Ja gut, dann heute wohl f vermutlich keine neue Galaxie. Je nachdem, wie lange jetzt der Stern dauert, aber... Ich rechne nicht mit einem First 2, da bin ich ehrlich. Das wäre auch überraschend. Ja, Risikokomet General Mauwurf. Aber also ich glaube, man landet direkt auf dem äh, Planeten hier mit dem Boss. Also von daher geht das eigentlich. Ja, man landet direkt hier. Das finde ich einen fairen Deal dafür, dass man äh, hier die Bosse mit dem Risikokometen öfters mal besiegen muss. So, komm her. Ich meine, dreimal treffen, das sollte irgendwie möglich sein. Wir werden sehen. Ich weiß nur eines, auf jeden Fall immer schön weglaufen. Bitte, bitte weg. Na, du bleibst stehen. Bam. Zweiter Treffer. Okay, und der letzte Treffer, der sollte eigentlich auch möglich sein, aber ich weiß ganz genau, wie schwer der ist hier zu treffen. So, ja, stimmt, ich habe mich richtig erinnert, man muss den ja mehrmals raushauen. Komm her. Ja. Ich habe versucht, ihn zu treffen und dann ist er wieder in dem Moment in die Erde verschwunden. Aber was soll wir machen? Das ist halt echt ein bisschen sehr eng bemessen. Man muss halt direkt passend stehen. Man darf nicht zu weit weg sein, aber auch nicht zu nah dran sein. Also sonst wird das nichts. Gut. Äh, die Katzen muss ich nicht immer sehen. Hab, weil, naja, die, die brauche ich nicht, ehrlich. Ehrlich gesagt. Na komm. Okay. Oh, Termition, bam. Okay, ein letzter Treffer, das sollte möglich sein. Wo ist er? Da. Ja, du kommst noch mal zurück. Ja, ich bin gerade noch zurückgesprungen. Im letzten Moment. Bam. Und nochmal. Komm schon. Und da habe ich ihn. Gut, das ging. Überraschen schnell, obwohl ich mal gestorben bin. Ja, äh, doch nicht so schwer wie gedacht. Hey, ich hab dich nochmal gerettet. Danke, du mich gerettet, ja. Schade, dass er nichts anderes sagt. Ich meine, ich, ich habe ihn mit einem Leben besiegt. Ich meine, das, das, das sollte er doch honorieren. Naja. Ich glaube, ich glaube, einen ein, ein weiteren Power-Stern zu bekommen, ist, glaube ich, ein Honorar genug. Von daher reicht das, glaube ich. Ja, ähm, da sehen wir dann tatsächlich doch noch, noch, doch noch eine neue Galaxie. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich habe eigentlich mit mehr äh, Zeit gerechnet, die ich brauche. Oh, hier gibt es noch einen Geheimstern. Hm, ja komm mal, wir schauen uns dann noch äh, mal eine neue Galaxie an. Und zwar die Sandinselgalaxie. Okay, Sand. Ja, das ist sehr interessant. Erst hatten wir so Wolken, Wind, also Wolken mit der Windgartengalaxie. Ähm, dann Lava und Eis in der Vulkan Eisgalaxie. oder oh, Ne, Eisvulkangalaxie hieß sie, glaube ich. Und jetzt hier mit dem Sand der luftstrom des sandtornados oh ja die galaxie die ken kenne ich sehr gut natürlich weil die auch eine der großen galaxien im game ist ja und man kann hier für diese sandstürme aus und so und mario wird einfach zum propeller ich weiß nicht ich weiß nicht äh, ob das so gut ist für seine handgelenke ich weiß es nicht äh, und wieso habe ich das da nicht rüber geschafft ich dachte der würde das schaffen Okay Mario du, du hast mich enttäuscht ja so einfach geht es so einfach ist einfach mal der äh, Held der peach retten soll gestorben Ja man darf nicht in den treibsand kommen weil wenn man in den treibsand kommt ist das ein instant äh, Ja tot. Da, hat, da Hat man verloren da ist halt einfach so kann man nichts machen Und da muss man echt aufpassen. So, wohin führt das hier, die Röhre? Ist das da, wo ich lang muss? Oder habe ich jetzt einen geheimen Weg gefunden? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der reguläre Weg. Warte mal. Kann ich? Ich kann, glaube ich, auch hier lang. Ich versuche mal, da lang zu gehen. Äh Und weg. Ich glaube hier gibt es irgendwas besonderes wenn man hier lang geht, oder? Es wird bestimmt irgendwas besonderes geben. Ah, ein 6-Leben-Pilz. Oh fuck. Ja gut, das ist nicht ganz so wie geplant gelaufen. Verdammt. Hätte vielleicht doch unten bleiben sollen, oder was? Wer weiß, ich will trotzdem da dauernd das One-Up haben. Und schnell hier rüber. Na komm, und Dankeschön für die ganzen wunderbaren Sternenteile, ich wollte eigentlich noch den 6-Leben-Pilz, aber okay, dann eben nicht. Was? Okay, warte. Äh... Konnte ich mich jetzt daraus befreien oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, ich stelle mich gerade ein bisschen sehr an, muss ich sagen, für diese Mission. Ich habe mich jetzt mehr angestellt als beim Maulwurf und den habe ich als... Den finde ich schon, dass das eine der schweren Aufgaben ist im Spiel. Bin ich ehrlich. Ähm... Ja. Das wäre beinahe sehr, sehr schief gegangen. Und drüber. So, her damit, nehmen wir gerne mit. Ach so, das ist Treibsand hier an der Stelle. Ähm, hm. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn ich das aktiviere? Äh, ja, ein paar Sternteile. Ob das jetzt das ist, was man sich erhofft hat, wage ich mal zu bezweifeln, aber... Okay, nehme ich gerne mit. Ich meine, Sternteile kann man immer gut gebrauchen. Und hoch. Na komm, hoch mit dir, Mario. Ich meine, wir haben jetzt eine geile Feuerblume. Da kannst du direkt mal den wunderbaren Piranhas, äh, zeigen wie sehr du sie magst indem du sie verbruttelst du, du, du, du, du. Oh, ich glaube ich weiß sogar welche mission das war mhm. die ist cool da muss man aufpassen dass man rechtzeitig das item einsetzt so danke für die ganzen sternteile und goodbye ja, und Einfach weiter. Dum, dum. So. Uh, jetzt können wir hier mit dem Tornado hoch und wir haben hier krasse Hühner oder so. Keine Ahnung. Ich, ich muss es nicht verstehen. Wir haben noch mehr von euch. Ach du Scheiße, die schießen Bomben. Also, ich kenne ja Hühner auch so aus dem echten Leben. Aber die waren eigentlich immer anders. Die waren eigentlich immer ein bisschen ähm, netter und haben eigentlich nicht so mit Bomben geschmissen. Und auch in Zelda waren sie eigentlich ganz nett. Es sei man hat man hat sie hundertmal mit einem Schwert oder sowas geschlagen. Ähm Aber selbst da waren die netter. Da haben die keine Bomben geschmissen, da haben sie mich einfach alle versucht tot zu picken. Oder so. Hm. Ob das jetzt besser ist, ich weiß es nicht. Du, du. Oh verdammt. na ah, das hat nicht ganz gereicht. So. Du, du. So. Hier haben wir einen kleinen netten äh, Parcours. Eigentlich sehr, ja nett die Idee. Und wir können sogar noch ein paar Sternteile immer hier und schnappen. Ich ich hatte doch in Erinnerung, dass da irgendwas gemeines nochmal war. Ich habe mich noch erinnert, aber es war zu spät, um da noch was machen zu können. So, warte. Eine Sache, die ich ausprobieren möchte. Hm. Ich kann, Man kann nicht an diese Wand einen Wandsprung machen. Hm, okay. Ich glaube, vielleicht könnte da halt was sein. Da oben. Aber, naja. Daneben wohl nicht. Und hoch. Fertig, die, okay. Die fahren weg. Die Plattform oder oh, ist der Stern schon? Ja, gut, das war dann doch nicht so ultra schwer. Aber ein netter Stern mit vielen netten kleinen Rätseln, die man hier zu erledigen hat. Vor allem, den das Ende mochte ich eigentlich sehr, sehr gerne, wenn man sehr, sehr coole ähm, ja, Wandsprünge machen kann. Das macht relativ viel Spaß. Ja, ah, und beim nächsten Mal können wir dann weiter in der Eisvulkangalaxie äh, Eis galaxie machen und den geheimen Stern suchen, wo auch immer der sein mag. Oh, ein Gumelumma ist erschienen. Ja, perfekt. Und wir können ja in der Sandgalaxie äh, Sand was machen. Äh, und vielleicht auch den Luma, je nachdem, ob wir genug Sternteile haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich danke euch wirklich vielmals fürs Zuschauen hier bei Super Mario Galaxy heute. Auch wenn es der Ver... Ja... Der, der 13. Part war. <lacht> es ist doch alles eigentlich ganz gut gelaufen. Trotz dessen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Morgen, wie auch immer. Und ja, ich würde mich über einen netten Kommentar freuen und über einen Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch über ein Abo. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe es ich jetzt nochmal gesagt, warum auch immer. Auf jeden Fall, bis dann und ciao, euer Rocky.